Ich finde es sehr wichtig, dass ähm, dieser Frauenstreik zustande kommt. und ähm, Dafür brauchen wir natürlich ganz viel Werbematerial und müssen viel Werbung machen. und Deshalb sind wir hier, um die Plakate zu machen, also um die Fahnen zu machen. Ich bin ist hier, weil ich es wichtig finde, dass Frauen äh, nicht, die öfter werden, dass wir die das gleichen Rechte haben als Frauen und dass wir am 14. Juni nur fühlen, dass man merkt, dass das endlich so kommt. Und dann ist es wichtig, dass wir auch unsere Forderungen, so wie hier, schon groß. zeigen können. Das was ganz wichtig ist, dass am 14. Juni ganz viele Frauen streiken und zeigen, was was dass das ganz viele Forderungen noch nicht umgesetzt sind. Ja, ich bin einfach also, so Hintergrund hier, weil es auch Spass macht, zusammen etwas ähm, auf die Welt zu stellen. Ich bin hier, weil ich finde, es ist sehr wichtig, dass sich Frauen gemeinsam vereinigen und mit Solidarität miteinander bilden, um für die Forderungen einzustehen, zu begründen. Ich denke, dass ich dieses Event hier ähm, dort bietet einen sehr guten Ort für einen Austausch miteinander und um auch die Herausforderungen zu visualisieren. Ähm, weil die Gleichberechtigung von allen Geschlechtern in der Schweiz noch nicht voll erreicht ist und man muss handeln, und kämpfen und diskutieren. <lacht> Und wir sind hierher gekommen, dass wir auch andere Frauen und Leute treffen können, die sich überdenken wie wir uns zusammen tun und zusammen etwas machen.